Ja, also ich freu mich, dass ihr versucht, mich, dass ihr da seid. Das hat sich in der Foodcopse einfach herumgesprochen. Wir sind kontaktiert worden, es also, ist nicht von uns ausgegangen. Ich finde es sehr schön und meine Mitarbeiter eigentlich auch, weil alles, was man herrichtet, das wird einfach verbraucht. Bei Markt. Märkte ist so, dass man auf die Hälfte wieder zurückkriegt und das kann man dann wegschmeißen. Das ist der Premiere. jetzt das dass die Food kommt, so ein bisschen rechnen. Ja, wir sind ein Familie im Wir haben drei Kinder im Alter von 12, 14 und 17. Ja, die, die Schwiegermutter arbeitet halt im, im Haushalt mit. Die bekocht uns so alle. Also wir haben zwischen 5 und 15 Mitarbeiter, je nach Bedarf. Ähm, zur Gurkenernte und zum Unkraut bekämpfen, braucht man mehr Leute also, und das Stammtruppe ist zwischen drei und fünf Ja, also mein Mann und ich, wir haben beide auf der BOKU studiert. Ich habe Landschaftsplanung gemacht und mein Mann hat Agrarökonomie studiert. Und er hat dann drei Jahre, fünf Jahre lang in der Büro gearbeitet im Land- und Rechenzentrum. Und äh, dann haben wir beschlossen, dass wir den Betrieb übernehmen für die Schwiegereltern Und haben dann auch Bio umgestellt. Angefangen haben wir mit dem, wenn wir die Abwärme gehabt haben. Und dann stellen wir eine Folie im Tunnel auf. Und dann hat's wir damit. Dann aus aus, aus, aus der Folie im Tunnel ist dann eine Folie im Block geworden, der schon nicht mehr ganz so billig ist. Und dann hat es sich herausgestellt, dass wir den Bruch, glaube ich, ist unsere, unsere Stärke. wir können aber die wichtigste Kultur sind die Erdöl am Ocker draußen. Ist leicht zum, zum Handeln, biologisch, aber ist ein großes Risiko. Das auch, uh, Du hast viel Kapitaleinsatz pro Hektar und hast aber über einen guten Ertrag, auch finanziell und uh, über das ist halt nicht so gut. Ja, unsere Hauptkultur am Ocker Getreide haben wir oder jeder bei uns so zwischen 30 und 50 Prozent äh, Der Zuckerröm ist jetzt wieder in Bio zurückgekehrt wir ursprünglich wenn wir umgestellt haben, haben wir darauf gehört mit dem Ruhm, weil es keinen, keinen Bio-Zuckermarkt gegeben hat inzwischen ist die, der Biozucker sehr nachgefragt also man könnte doppelte Fläche leicht vermarkten ich glaube, dass man ganz Österreich auf Bio umstellen kann und, und das lässt sich am Weltmarkt unterbringen aber glaubt ja das nicht You're <laughs> <laughs>